Im Prinzip ist es egal, ob man oberirdisch oder unterirdisch baut, mit den Grundeigentümern ist jedenfalls eine Vereinbarung zu treffen, ein Servitut zu vereinbaren. Das hängt also nicht, nicht von der, von der Bauweise ab. Wir haben allerdings bei der Linienführung darauf geachtet, dass möglichst viel der Strecke auf öffentlichem Grund liegt, was die Sache vereinfachen sollte. Der Kaminiplatz ist natürlich ein ganz kritischer Punkt. Da haben wir also schon Überlegungen angestellt, dass man also hier nicht in offener Bauweise baut, sondern bergmännisch und den Zugang hier von diesem Grünstreifen äh, am neben dem Opernring äh, durch einen Zugangsstoll gewährleistet. Offene Bauweise wäre also nur, nur für die Zu- und Abgänge äh, erforderlich. Damit könnte man sicherstellen, dass also der der Verkehr dort äh, möglichst wenig behindert wird.